Liebe sportschuster schusterlauf community ich bin die Sandra Mastropietro, Fachtrainerin für Ausdauersport und wir reden heute über das Thema Warm-up und Cooldown im Laufsport. Zwei Themen, die leider immer so ein bisschen belächelt werden und als Altbacken abgestuft, finde ich schade, weil sie sind super wichtig. Vor dem Laufen beschäftigen wir uns mit der Mobilität unserer Hüfte, unserer Gelenke, wir bringen unseren Kreislauf in Wallung. wir fördern damit den Stoffwechsel der die, die wiederum die Durchblutung fördert und das wiederum äh ja, kurbelt die Versorgung an. Also Unsere Muskeln müssen ja mit Sauerstoff versorgt werden. Richtig? Richtig. Genau, ähm, Cool down erkläre ich euch später. Dieses Warm-Up habe ich in drei Teile geteilt. Wir fangen an, indem wir unsere Gelenke auf die bevorstehende Aufprallbewegung vorbereiten. Das ist, kann ganz, ganz locker sein. Also erst einmal die Fußgelenksarbeit. Wir arbeiten hier aus dem Gelenk raus, nehmen den Oberkörper schon ganz leicht mit dazu und bewegen uns einfach nur ganz, ganz Ganz minimal vorwärts. Hüfte ist, also Oberkörper ist gerade, Chor ist fest. Bei den Damen, Beckenboden ist angespannt. Dann kreisen wir unsere Fußgelenke erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Ganz klassische Übung. Ähm, besonders wichtig, also es ist immer wichtig, aber ganz wichtig ist die Erwärmung der Fußgelenke, wenn ihr... Ähm, etwas uneben unterwegs seid, sprich im Trail, ähm, auf äh, Waldpfaden, in den Bergen. Genau, wir gehen eine Stufe höher und zwar kreisen wir uns die Kniegelenke. Auch hier einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Und ihr wisst schon, was als nächstes kommt. Ich weiß es, wir kreisen die Hüfte. Sehr gut. Eine Richtung und andere Richtung. Teil 1 vom Warm-up geschafft. Wer mag, wer sagt, okay, das fühlt sich richtig gut an, macht viel zu selten, darf auch gern schon mal die Schultern kreisen. Kommt aber später noch ein zum Thema. Sehr gut. Also, wir fangen an mit der Hüftmobilität. Einfach ein bisschen die klassische Schwunggymnastik. Ihr könnt euch auch gerne abstützen, wenn ihr euch damit wohler fühlt. Einfach ordentlich durchschwingen und das Ganze seitlich. So. Wir stehen ein bisschen breiter Tüftbreit unsere Fußspitzen zeigen nach außen. Wir gehen nach unten in die Squirt position wo unsere Hände begründen nach oben und strecken uns und wieder nach unten. Und groß. Und die letzte Übung in unserer Reihe zur Mobilisation. Wir stellen uns breit, ein bisschen breit, also deutlich breiter als hüftbreit. Unser rechter Arm und unsere lechte, rechte Hand berührt die linke äh, Innenseite des Fußes. Wir gehen wieder nach oben und umgekehrt. Und Tempo merkt, Wir kommen langsam in ein bisschen ein höher Puls, also eine höhere Frequenz, die unseren Stoffwechsel noch mehr ankurbelt und die Durchblutung, die eben unsere Muskulatur sagt, hey, du musst jetzt gleich arbeiten. Beim Teil 3 unseres Warm-ups schließen wir genau da an, wo wir gerade bei Teil 2 aufgehört haben. Wir gehen ein bisschen höher pulsig. Und zwar fangen wir ganz locker an, indem wir traben und die Arme nach vorne schwingen. Erinnert euch an Teil 1, ich habe euch vorgewarnt, die Arme kommen später nochmal dazu und rückwärts und gegen gleich oh das ist nicht gegen gleich und gegen gleich genau wir gehen können fließend übergehen in einen leichten hüftlauf über kreuzlauf kennt ihr sicherlich alle noch aus der Schule wichtig ist die Arme mitnehmen dass ihr euch auch richtig schön eindreht Blickrichtungswechsel wir wollen nie eine einseitige Belastung. Die führte das Balance. Und dann weiter locker in die Heilnies. Skippings, um unseren Puls nach oben zu bringen. Sehr gut. Hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Oberkörper ist gerade. Blick gerade nach vorne gerichtet. Der letzte Teil unseres Warm-Up-Programms äh, sind Steigerungsläufe. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus der Schule. Macht absolut Sinn. Wir fangen locker an, kommen in Rollen quasi in das Laufen rein und werden dann immer schneller und schneller bis zu einem bestimmten Punkt, indem wir etwa 80 Prozent unserer Höchstgeschwindigkeit erreicht haben. Klingt erstmal, oh, 80 Prozent, wie viel? impulsbereich Pulsbereich bitte nicht verkomplizieren. 80 Prozent sagt euch euer Gefühl. Wenn ihr merkt, okay, jetzt komme ich in einen, also an einen Punkt, der wirklich gar keinen Spaß mehr macht, wo ich merke, alles kribbelt, vielleicht auch die Lippen, dann Seid ihr schon über den 80 Prozent, also kurz vorher. Ähm, genau, wir fangen an. Äh, wir rollen locker ein, wenn immer schneller, schneller. W äh, wer das nicht so aus dem Laufen machen kann, mangels Erfahrung, das ist einfach ein Prozess, dass man das lernt, der sucht sich Punkte, zum Beispiel Laternen. Ihr läuft eine Laterne ganz langsam, äh, von der zweiten zur dritten Laterne ein bisschen schneller und von der dritten zur vierten einfach noch mal schneller. Okay, gut. Wir machen das jetzt hier locker auf der Bahn. Locker ein. Versuche jetzt ein bisschen den Laufschritt zu erhöhen, die Frequenz. Und hier jetzt gerade 80 Prozent. Liebe Sportschusterläufer, willkommen im Cooldown. Ihr seht, ich habe schon meine Schuhe ausgezogen. Würde ich empfehlen, sobald ihr irgendeine Rasenfläche habt, bei der ihr euch sicher seid, dass ihr euch keine Scherbe oder sonstiges eintretet, ähm, lauft ab und an einfach mal barfuß. Denn wir Menschen sind geborene Barfußläufer und ähm, durch den Joballtag, in dem wir ganz oft in zu engen Schuhen stecken oder ähm, in ja, einfach diese bekannten Businessschuhen, verkümmert ein bisschen die Fußmuskulatur. Und das ist total schade. Und jetzt hier beim Cooldown haben wir die Möglichkeit, das einfach äh, ja, wieder ein bisschen zu reaktivieren. Warum Cooldown? Cooldown ist total wichtig, weil wir durch das Laufen und die Trainingseinheit eine Spannung auf der Muskulatur haben. Die Spannung wollen wir mit dem Dehnen ein bisschen rausnehmen, rausdehnen, um so den Laufschritt effizient beizubehalten und nicht irgendwie gegen eine Verkürzung in dem Bereich arbeiten zu müssen. Äh, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der ersten Übung. Okay, wir fangen locker an. Wir stehen auf einem Bein, stabilisieren und ziehen unser Oberschenkel Richtung Brust und den in den Hüftbeuger. Die Fußspitze zieht nach unten und nach oben spricht die Achillessehne gleich an und dann gehen wir in die Gegenbewegung Beine sind äh, oder die Knie sind zusammen wir versuchen nicht hier diesen zu machen sondern stehen stabil und wer kann und möchte darf gerne sich weiter nach vorne lehnen und noch ein bisschen den Hüftbeuger und den unteren Rücken ausdehnen. Das tut gut, das fühlt sich gut an. Und wer mag, darf gerne noch die Hand ausstrecken und den Oberkörper damit ein bisschen mehr aufdehnen. Sehr gut. Und andere Seite. Schütteln ein bisschen aus nach der Übung. Und dann stehen wir ein bisschen breiter als Schulterbreiter. Die Füße zeigen wieder nach außen. Und wir gehen nach unten. Die Knie sind ganz leicht gebeugt. Nicht ganz durchstrecken, sondern immer ganz leicht gebeugt. Und wir versuchen, die Hände an den Boden zu bringen und halten die Position. Führen dann die Füße ein bisschen weiter auseinander. Verlagern die Hüfte, also nehmen die Ellenbogen auf den Boden und verlagern die Hüfte nach unten. Sehr gut. Dehnung, Innenschenkel. Position halten und dann langsam wieder nach oben kommen. Und zweite Übung, Innenschenkeldehnung, jetzt mehr hier im vorderen Bereich, die Fußspitze zeigt zum Knie. Halten, dann Seitenwechsel. Wenn ihr die Seite gewechselt habt, ich zeige euch das jetzt nicht, das dauert zu lang, sondern geht einfach direkt rüber, dreht ihr euch auf und öffnet den Brustkorb zur Seite des aufgestellten Knies. Dehnung hier in der hinteren Kette. Genau. Und wir kommen wieder in den Seitenwechsel. Hintere Kette und Bauchmuskulatur. Setzen dann ab. Nach hinten. Fußspitzen zeigen nach außen. Und wir legen nach hinten ab. Atmen tief ein und aus, symbolisieren unserem Körper, dass es Zeit ist, runterzukommen, dass der Stoffwechsel sich wieder verlangsamen kann, dass der Kreislauf nach unten fährt und der Puls sich etwas beruhigt. Wir genießen die Position so lang wie möglich. kommen dann ein letztes Mal in den Vierfüßlerstand, legen nochmal die Füße auf die, äh, das Gesäß, auf die Fersen. Gehen in die Position des Kindes und krabbeln nach vorne und dehnen unseren Rücken. Sehr gut. Wir springen nach vorne, weil wir es gleich geschafft haben vor Freude. Auch hier wieder Beine ganz leicht gebeugt. Und wir kommen Wirbel für Wirbel nach oben. Und reisen die Schultern einmal nach hinten. Einmal nach vorne. Und machen uns ganz, ganz, ganz, ganz Ganz, ganz groß strecken, dehnen die Bandscheibe auseinander, öffnen nochmal den Brustkorb nach hinten und haben es geschafft. Vielen Dank, High Five und viel Spaß beim Laufen. Wir sehen uns.